So, ich erzähle euch was über Funksteckdosen und wie man die fernsteuern kann. Ich habe mir jetzt zunächst Mal das angeguckt, was wir im RZL machen. Wir haben hier diese PCA301 Funksteckdosen, die kosten um die 20 Euro, sprechen auf 868 MHz, können eine bidirektionale Kommunikation, was wichtig ist für Stromverbrauchsmessungen. Nur da habe ich gesagt, das ist mir für zu Hause eigentlich zu teuer. Um, weil ich habe schon mal vorneweg um, sechs, sieben Steckdosen bei mir uh, geplant und dann komme ich da direkt mal über 100 Euro und dann habe ich mir gedacht, da muss es doch irgendwie eine günstigere Lösung geben. Um, bei Pollin habe ich dann diese drei Sets gefunden für 9,95 um, Die sind nur unidirektional, können keine Stromverbrauchsmessung um, und im Prinzip nur ein ausschalten, was für meine Anwendungszweck zu Hause super um, funktioniert. Ähm, die sprechen äh, ein Intertechno-Protokoll, das ist so ein, ja, ein Pseudostandard, sage ich mal, was von Intertechno damals entwickelt wurde und mittlerweile eigentlich fast äh, jede Funksteckdose, die ihr im Laden kaufst und äh, die auf 432 MHz laufen, ähm, dann sprechen. Ähm, ich habe mir dann ähm, Gedanken gemacht, wie ich es umsetzen kann. Ich hatte vor ungefähr eineinhalb Jahren ähm, schon mal eine daptop gebaut, um RFM12-Module, die auf 433 MHz ähm, sprechen, ähm, auf den Raspberry Pi stecken zu können. Ähm, die Module laufen über SPI. Der Raspberry Pi hat SPI. Warum also nicht? Ähm, ich habe damals schon die LibRFM12, die eigentlich für ähm, AVR-Microcontroller ähm, entwickelt wurde, auf den Raspberry Pi portiert und habe damit ähm, quasi eine Funksteckdosen-Fernsteuerungslösung gebaut. Ähm, das Ganze sieht dann ungefähr so aus. Es ist einfach ein, ein kleines Binary, was man auf dem Raspberry Pi laufen lässt und das dann über SPI ähm, den RFM 12 ansteuert und der wiederum die Funksteckdosen. Das Schöne an der Lösung ist, ähm, man kann alle 1024 Kombinationsmöglichkeiten, die diese Funksteckdosen haben, nutzen. Weil mit der normalen Fermi dabei ist, kann man halt eben nur vier Funksteckdosen. Ähm, Steuern und das war mir einfach zu wenig, weil ich habe wie gesagt schon zu Hause bei mir sechs Funksteckdosen im Einsatz. Ähm, das Ganze sieht dann im Overview so aus: also Wir haben hier den, den Raspberry Pi äh, mit dem Funksteckdosen-Binary und der lebt RFM12. Ähm, hier das RFM12-Modul und als aus habe ich OpenHB benutzt. Ähm, hier nutzen wir im Raum im Moment FIM. Aber im Prinzip, wenn ihr sowas machen wollt, ist es eigentlich egal, ob ihr jetzt OpenHub oder FRM nutzt. Hauptsache, ihr habt eine Lösung, mit der ihr Binaries ausführen könnt. Und von Kosten her sieht es äh, relativ überschaubar aus. Also ist der, der Löwenanteil macht halt der Raspberry Pi aus. Ich habe mir den Zweier ausgesucht, ähm, weil da auch nochmal ein Media Center drauf läuft. Mit SD-Karte Netzteil bin ich für 50 Euro. Die Adaptable ähm, habe ich bei OSH Park gemacht. Die kostet mich 3 Euro das Stück. Das RFM-12-Modul kostet mich 6 Euro Stück und die 6 Funksteckdosen habe ich 20 Euro bei Pollin bezahlt und habe mir dann quasi für relativ wenig Geld eben eine Funksteckdosenversteuerungslösung gebaut. Zum Sicherheitsaspekt, also das Intertechnosystem ist unverschlüsselt, das heißt, wenn ihr da irgendwas Kritisches mitschalten wollt, müsst ihr das halt im Hinterkopf behalten. Ähm, und ganz wichtig, äh, die Hausautomatisierungssoftware absichern, weil sonst passiert nämlich das. Dann in dem Kontext nämlich auch noch, wenn das über Funk läuft, hat das nochmal eine Absicherung drin oder wie läuft das überhaupt, wenn ich äh, mehrere Funksteckdosen in den Nachbarwohnungen habe? Ähm, da solltest du sicherstellen, dass du eigene Adressen verwendest. Okay. Also was ich da anbietet... nochmal Adressen zusätzlich zu... Genau, ich kann das auch später nochmal zeigen, an der offenen Steckdose, die haben unten so dip drin. Es gibt aber auch welche, die können ähm, Code-Learning machen. Aber im Prinzip sind es halt nur diese 1024 Möglichkeiten. Das heißt, wenn ich theoretisch mir ein Jammer baut, damit durch ein Wohngebiet läuft, kann das sein, dass ich da lustig genau. Dinge anschalte und Häuser Genau, packte. dann gehen halt irgendwelche Garagentore auf und irgendwelche Steckdosen an und aus. Das kann schon passieren. <lacht> ähm, was sich da anbietet, weil die Steckdosen haben Adressierungsmöglichkeiten für die Steckdose bis 5, also ABCDE. Ähm, die Fernbedienungen können aber nur vier ähm, Steckdosen ansteuern. Das heißt, wenn ihr da so ein bisschen auf... Paranoia seid, dann könnt ihr immer den, äh, die E oder die 5 nehmen ähm, und seid dann relativ sicher, dass der Nachbar eben mit seiner Vermählung nicht äh, eure Steckdose schaltet. Ja, zu dem Tweet, den ihr hier seht, ähm, ich habe das Ganze fertig gebaut und dachte so, ja, es läuft cool und irgendwann mitten in der Nacht geht mein Licht an. Naja, da hatte ich vergessen, beim OpenHB ein Passwort zu setzen. So, was noch bei der ganzen Geschichte fehlt, ist das Code Learning, was ich eben schon angesprochen habe. Sprich, ihr müsst selber einfach mitsniffen, was für einen Code ihr habt, wenn ihr solche Funksteckdosen habt, die, die über Learning funktionieren. Ich habe Funksteckdosen, die von Pauline, da sind einfach Dipschalter dran, da war es dann relativ einfach, da muss ich nichts mitsniffen. Das andere, was nicht funktioniert, ist, wenn ihr diese Lösung verwendet mit der Fernbindung. Das heißt, wenn ihr die Steckdose ein, also wenn ihr die Steckdose in die Fernbindung einschaltet, kriegt das eure Hausart mit dieser Software erstmal nicht mit. Das ist ein Feature, was da fehlt, was ziemlich ekelhaft zu implementieren ist, weil ähm, der, das RFM12 ASK, also sprich die Sprechen ASK, also sprich nur Signal an, Signal aus, das Ganze mitzusniffen ist ein bisschen umständlich zu implementieren. Senden ist kein Problem, aber Empfangen ist so ein bisschen aufwendiger mit dem RFM12 Modul. So, ich habe auch eine kleine Demo vorbereitet. Das ist jetzt das OpenHAB. Und ich habe hier den Raspberry Pi stehen und eine Funksteckdose, und eine Lampe und es werde Licht. Geht natürlich auch über Handy. Ähm, es gibt für OpenHB einen ähm, Android-Client. Ähm, Ob es für FIM was gibt, weiß ich ehrlich ja, gesagt nicht. Oh. Ja. Ja, haben wir ja hier. Also, ja, also ich kenne halt das Web-Interface von ja, FIM, von SAP daher. Für auch Android-Client. Ich glaube ja. für iOS kein, aber für Android gibt es hm. Ja. Also dann, das nutze ich zu Hause und es funktioniert eigentlich ziemlich gut. Das Einzige, was etwas seltsam ist, dass die ersten beiden Schaltvorgänge werden vom RFM-12-Modul verschluckt. Warum das so ist, keine Ahnung. Ich habe dann irgendwie zwei Stunden Zeit rein investiert, versucht es zu debuggen. Keine Ahnung, da es beim zweiten Mal dann funktioniert, beim dritten Mal war es mir dann aber auch irgendwie egal. So, Fragen zu der ganzen Geschichte. Keine Fragen. Möchte das jemand benutzen, die Lösung? Ja, zeig mal. Habe ich doch gerade. Ich kann es auch gerne nochmal zeigen. Licht an, Licht aus. Sehr gut. Was tust du damit? Hm? Zu Hause. Mhm. Im Bett legen, zu faul steht und sein aufzustehen. <lacht> Was schaltest du damit? Ja, ich habe äh, ein paar Baustrahler an der Wand, also so 10 Watt LED-Strahler, um halt so ein bisschen indirekte Beleuchtung zu machen. Ähm, ich habe meine Bettlampe, die ist da dran, mein, mein ganzes Equipment, also mein Elektronik-Equipment hängt da dran, mein Drucker hängt da dran. Weil ich habe das Problem wenn ich druck, ähm, also der braucht unheimlich ewig zum Drucken und ähm, dann Gucke ich irgendwas gehe irgendwo hin und denkst so oh, scheiße ich habe vergessen drucker auszumachen das handy raus sehr, sehr handy raus drucker ausschalten Perfekt. für gibt es, glaube ich sogar ein modul wo du das direkt an den kopf anbinden kannst also sobald erkennt äh, dass was in der Queue drin ist schaltet der drucker aus und wenn die Q mehr ist dann müssen kannst kann wieder ausschalten kann. ja ist sowas in der art habe ich mir auch gedacht aber es manuell ausschalten ist dann erstmal war einfach da genau. <lacht> fängt ja irgendwann mal an ja hängt halt auch mein mein elektronikrahmen dran äh, die monitore sollen noch irgendwann dran ähm, ich stehe, wenn du ja, halt alles was man halt so hat und was halt nicht immer laufen soll. Was kostet das Ganze im Vergleich, also die Dosen, wenn Sie jetzt äh, einen Rückkanal haben? Ähm, die ACDL-Steckdosen kosten 20 Euro das Stück. Das war halt der Grund, warum ich gesagt habe, das ist mir eigentlich ein bisschen zu teuer. Weil also es ist halt echt schade, dass Sie nicht zurück, also den Status nicht mal zurückmelden. Können Sie nicht, die haben nur einen Empfänger. Also was du halt machen kannst, kannst halt die Software so umschreiben, dass sie halt auf, aufs Protokoll hört. Und dann halt, ja, nee es gibt ja auch durchaus den Fall, dass man das, halt, das Gerät direkt ausschalten würde. Wie also direkt ausschalten? An der Steckdose direkt direkt. so ja, die haben leider keine Taste. Es gibt ah, glaube ich aber auch das von dem Intertechno... Dann, dann, dann tritt der Fall auch nicht ein, dass man am das Gerät schaltet. Ja. Es gibt ja auf dem Fall noch welche mit Tasten. Ja, ich glaube, die kosten ein paar Euro mehr. Aber ja, bestenfalls, wenn wir das solche e eh so verbauen. Also meistens sind die Steckdosen ja eher an Stellen, wo man jetzt nicht so gut rankommt Genau, das war die, der Punkt bei mir. Zu legen. Es geht halt eher um den Use Case, der nicht meinte mit, äh, ich bin unterwegs, mir fällt, ich denke, ich habe das angelassen und am Ende schalte ich nicht aus, sondern an. Ja, das ist kein dann Problem. Dann schaltest du oder? halt einfach im, im Interface, also wenn, nehmen wir an, das Licht wäre jetzt an. Ja. Und dann schaltest du es halt einfach mal wirklich explizit an und dann explizit wieder aus und das ist auf jeden so, Fall aus. er ja nicht, sondern er ja. oder auch. Ah, okay. Okay. Was ich jetzt auch immer kaputt gemacht habe. Es gibt bestimmt Steckdosen, die noch billiger sind und die nur choppern. Musste dann da nochmal ein Verbrauchsmächtereich in Reihe schalten. was ja. Das ist. sehr lustig sein, wenn du davon starken Sender Jetzt müsste eigentlich die Frage nach der Reichweite kommen. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Also halt einfach eine Drahtantenne dran, ein Viertel Lambda. Ich habe es noch nicht getestet, wie weit es funktioniert. Wie gesagt, ich habe das bei mir nur in meinem Zimmer und von daher funktioniert für mich. Aber ich denke mal, wenn man da ein längeres äh, Stückchen Kabel dran macht, halbes Lamber oder ein Ganzes, dann sollte es auch ein bisschen länger von der Reichweite gehen. Ich habe eine ähnliche Sache mit dem Arduino realisiert mhm. und wie mach, ich es mache, ich steuere es nicht per Android, also nur als Anregung, wie man es noch erweitern könnte. Also ich steuere es nicht per iOS oder Android, sondern ich habe einen Apple-Rechner daheim, na klar, äh, Apple-Script bietet es per Schnittstellen zu einem Programm, die drauflaufen. Also ich kann das Zeug machen wie, du klickst auf iTunes auf Play und die Ferienlage schaltet sich ein. Ja. Du klickst das Stopp, schaltet sich aus, also automatisch technisch. Das ist wirklich viel ja auch machen, du kannst äh, einfach das Binary aufrufen, der Versus H, vom Raspberry Pi und dann darüber steuern. An, aus? Geht auch. Du kannst ja eine Adias anlegen. Genau. Und wie gesagt, also es sollte eigentlich zu allen möglichen 433 Megas Funksteckdosen ähm, kompatibel sein. Ich habe auch eine in den Slides ähm, Link zum FHM-Wiki, wo halt nochmal die Codeberechnung detailliert aufgeführt ist für verschiedene Hersteller. Und da sind auch die Poly-Steckdosen dabei. Also sollte ohne Probleme gehen. Ab und zu schalte die Steckdose nicht. Das war eben im Moment der Fall. Ich vermute, dass es daran liegt, dass der Sender direkt neben dem Empfänger ist und der Empfänger da gerade Ohrensausen kriegt, weil zu nah dran. Das kann also auch passieren. Können Sie nochmal testen? Ja, vielleicht auch zu nah dran. Ja. Oder er braucht ein bisschen. Das kann auch sein. Weitere Fragen? Ja, meintest du das mit dem zweimal, also dass du das zweimal senden musst, da manchmal, weil es nicht funktioniert? Musst du das jedes Mal machen oder nur bei, beim allerersten Mal, wenn du das. Beim allerersten Mal, wenn der Raspberry Pi hochfährt. Okay. Und das RFM12-Modul, also bei einem Reboot geht's, ähm, nur wenn das RFM12-Modul kompletter Strom weg war, dann geht's halt nicht. Warum auch immer, also das kann auch durchaus im RFM12-Modul selber liegen, weil ich habe schon von vielen verschiedenen Leuten gehört, dass die nicht so stabil sind. Ja, aber das komische ist, wenn ich das Binary halt dreimal aufrufe, geht es dann. Und ich mache dann auch nichts anderes. Also... Kondensator noch nicht voll? Ja. Irgendwie sowas. Völlig unklar. Würde es nicht Sinn machen, standardmäßig jeden Befehl 2-, 3-, 4-mal zu senden, und zu sehen, ob das er nicht hat? Also das Funkprotokoll schreibt tatsächlich vor, dass du diese ganze Kette mindestens viermal senden musst. Okay. Das Problem an der Stelle ist aber, dass das äh, RFM-12-Modul erst gar nicht anfängt zu senden beim ersten und zweiten Mal, sondern erst beim dritten Mal, warum auch immer. So, das war alles. Ähm, die Slides stelle ich online. Ähm, Video wird von irgendwann auf YouTube gestellt. Da sind auch nochmal die ganzen Links drin ähm, zu den Quellen ähm, für die Software, für die für das, für die RFM-12-Adapter-Platine. Ähm, wenn da übrigens noch jemand äh, die Adapterplatine und das RFM12-Modul haben möchte, ich habe noch zwei über, wenn da jemand Interesse hat. Passt auch auf den Raspberry Pi 2 äh, und den B. Wenn der GPIO-Header gleich ist, dann musst du das gehen. Du musst halt nur wahrscheinlich die Software nochmal kompilieren. Also die sind binär kompatibel, aber das weiß ich gerade nicht. Könnte gehen. Ja hm? oh, gut, kostet halt nicht viel. Hat ja, also Adapter hat das, das hier, wie gesagt, drei Euro, da habe ich auch noch ein paar zu Hause, plus rfm 12 Modul habe ich keine mehr. Also nur noch die zwei, die ich eben erwähnt habe. Sind das ist die ganz stinkenmalen rfm 12 Modul die wir auch bei Erstmutzis laden? Äh, Elektro-Trägen heißt das, glaube ich. Sind das die gleichen? Möglich, ja, muss In gucken. Dann habe ich noch einen Sack voll. Die haben halt irgendwie nichts gekostet, weil ich halt irgendwie noch. <lacht> Wenn gestellt. sie 433 MHz sprechen, dann ja, sollten ja, so die da drauf passen. Also, adapter hin ja. habe ich noch da, kann ich dir mitbringen. Ähm, mhm. Ansonsten kannst du dir auch, mal ähm, die, die, ähm, die Eagle-Files liegen auch im Map, dann kannst du einfach zu OSH-Park schieben, du kriegst halt dann drei Stück für, keine Ahnung, 6 Dollar oder 7 Dollar oder 8 mhm. Dollar, keine Ahnung. Gut, noch was? Fragen? Antworten? Dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit.